Es ist Samstag und das heißt Team-Talk beim TSV Weimdorf und ich freue mich, dass heute jemand da ist, der erst in diesem Jahr zu uns gestoßen ist, aber eigentlich schon Teil der TSV-Familie ist. Der TSV, da verbindet er sehr viel mit, zumindest mit unserem Rasenplatz, da werden wir nachher drauf eingehen. Er ist 40 Jahre alt, hatte seine Anfänge beim SV grün weiß sommer -Rhein. Von 2013 bis 2016 war er als Trainer in der Jugend der Stuttgarter Kickers aktiv. Führte damals die B-Jugend in die B-Jugend-Bundesliga. Er ist DFB-Elite-Jugend-Lizenztrainer. Schaffte mit Normania Gmünd den Aufstieg in die Oberliga. Verließ im letzten Jahr dann im Winter Normania Gmünd. Und ist jetzt seit September bei uns Trainer der Fußballmannschaft. Schön, dass du da bist. Hallo Holger. Hallo, grüße dich Daniel. Ja, seit drei Wochen kein Spiel mehr. Ja. Das erste Mal wieder, dass du hier auch beim TSV bist. Was macht man als Trainer in einer Trainingsverbotszeit? Ja, das mit den drei Wochen, was du sagst, ist äh, natürlich wirklich krass. Äh, in einer laufenden Saison, äh, wenn ich überlege, wie viele Wochen ich jetzt schon hier bin und äh, in dieser ganzen Zeit nur ein einziges Heimspiel hier mit meiner Mannschaft äh, spielen durfte, äh, dann zeigt das, glaube ich, einfach, wie viel Leerlauf hier steckt. Äh, zumindest was äh, ja, das Spielen angeht. Also generell gibt es für einen Trainer auch in einer Trainingsverbotszeit immer genügend zu tun. Wir versuchen natürlich sehr viel über virtuelle Trainings äh, abzubilden, versuchen die Jungs auch äh, durch verschiedene Challenges äh, zusammenzuhalten, zu motivieren, ähm, gepaart mit der Eigenmotivation natürlich, äh, um einfach Läufe zu machen in kleinen Gruppen bzw. individuell. Und äh, Als Trainer generell, die Planung schreitet immer voran, es muss immer irgendwie weitergehen, es gibt immer Themen, ob das Einzelgespräche am Telefon sind oder irgendwelche organisatorischen Themen, was Kaderplanung angeht, was interessante Spieler angeht. Man hat Zeit für andere Dinge, die sonst äh, eher unter Stress parallel laufen und ähm, ja, man kann an allem was Positives abgewinnen und man hat ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Ja. Ja, wir gehen jetzt erstmal in der Zeit ein bisschen zurück äh, zu einer Zeit, wo an Corona noch gar nicht zu denken war. Ja. Deine Zeit beim SV Grün-Weiß Sommerrhein, das ist ja dein Heimatverein, von dort kommst du, von dort hast du deinen Weg gestartet. Könntest du uns dann nochmal so einen kurzen Überblick geben hm. über die Stationen, die du so hm. durchlaufen hast? Ja, wie du schon sagtest, ich bin 40 Jahre alt. Ich habe damals mit 19 angefangen, das heißt, ich bin jetzt seit 21 Jahren Trainer, äh, habe glaube ich jede Altersklasse trainiert bis auf eine AH-Mannschaft. <lacht> äh, habe ähm, auch in verschiedenen Spielklassen, ob in der Jugend oder im Herrenbereich dann auch Mannschaften geführt und trainiert. Ähm, angefangen hat es, man kam wie die Jungfrau zum Kind. Es war einfach ein vereinsinternes Thema. Man braucht Trainer, Ehrenamtliche, die Jugendspieler im D-Jugendalter dann äh, letztendlich äh, den Fußball vermitteln. So bin ich äh, zu einer Mannschaft gekommen. Und diese D-Jugendlichen waren damals, sage ich jetzt mal, zehn Jahre alt. Ich war ganz grob gesagt 20. Heute bin ich 40 und die sind 30 und wir fahren zusammen Motorrad oder sonstiges. Und ähm, so fing alles an. Diese Jungs habe ich begleitet bis in den Herrenbereich bei grünweiß sommerrhein wo ich dann 2007 ähm, praktisch die erste Mannschaft übernommen habe. Da waren wir dann äh, drei Jahre aktiv zusammen, nee vier Jahre aktiv zusammen mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Und da kommen wir auch zum TSV Weilimdorf der TSV Weilimdorf war in der Kreisliga A damals auch ein Gegner von uns. Da hat der Vladi damals mhm. auch schon gespielt in jungen Jahren. Da sind wir auch schon drauf gekommen. Und dann hatten wir ein Aufstiegsrelegationsspiel gegen Türk SC damals. Das war hier beim TSV Weilimdorf auf dem Rasenplatz. Und da, durfte, ja, da durften wir die Meisterschaft, also nicht die Meisterschaft, den Aufstieg in die Bezirksliga Stuttgart feiern. Ein Jahr später wiederum äh, hatten wir die Abstiegsrelegation wieder beim TSV Weilendorf gegen äh, SKG Max Aizze damals. Und auch das ist äh, positiv für uns geendet. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen an TSV Weilendorf und insbesondere an den Rasenplatz. Es freut mich, aber damals war wahrscheinlich noch nicht geplant, dass du dann auch hier irgendwann mal Trainer warst. Du hast ja jetzt viele Stationen so abgefahren. und da ähm mal die Frage, hattest du, als du angefangen hast oder dann irgendwann auch später mal einen Plan, wo du hin willst, also dass du irgendwann mal, jetzt Normania Münz mhm. zum Beispiel ist ja jetzt schon ein größerer Verein, wo auch dann ein bisschen Prestige hat und wo auch bestimmt interessant ist, mit zu arbeiten, wolltest du dahin? Also ich hatte in den Anfangszeiten natürlich genauso wie auch später keine, Kader, keine Karriereplanung. Was, ich, was mich angetrieben hat, war einfach immer der Spaß am Fußball. Ähm, neue Dinge kennenzulernen, weiterzuentwickeln als Trainer, ähm, Spieler zu entwickeln, das war die, die, die Herausforderung. Und da möchte ich auch ähm, ein kleines Detail erwähnen, auch da kommt wieder der TSV Weilimdorf ins Spiel. Hier beim TSV gab es einst mal einen DFB-Stützpunkt mhm. und ich hatte einen Bekannten, der war an diesem Stützpunkt Trainer. Ich war damals 21 Jahre alt und durfte hier ...einfach mal bei einem Sichtungstraining mitwirken. Und damals ist bei mir dann ein Traum entstanden, als ich da eine Regenjacke vom DFB-Stützpunkt tragen durfte. Ich möchte eines Tages auch ein, ein, ein Stützpunkttrainer sein mhm. und ich möchte diese Ausrüstung tragen. Das war damals ein Traum, den ich nicht gedacht habe zu erleben. Und ähm, kommen wir, denke ich, mal, später nochmal drauf. Ist aber dann passiert und ähm, ja, dieser Traum ist auch hier entstanden. Aber eine, Kar eine Karriereplanung an sich äh, gab es nicht und gibt es bis heute nicht. Also, du warst ja Stützpunkttrainer zwei Jahre lang, äh, mhm. immer mit ein bisschen Pause dazwischen. Ähm, und wie gesagt, da gehört ja eigentlich das Trainersein an der Seitenlinie, Samstag oder Sonntags beim Spiel, eigentlich zu. Das sind 10% von dem, was ein Traineramt ausmacht. Was sind so die Charakteristika des Traineramtes, die für dich interessant sind, wo du sagst, mhm. genau das will ich machen? Wie ich schon gesagt habe, also für mich ist äh, einfach im Vordergrund die Weiterentwicklung meiner Spieler. Das ist für mich äh, elementar. Äh, da geht man auch außerhalb des Platzes mit jedem einzelnen Spieler geistig und dann natürlich auch persönlich in Gesprächen. Äh, Miteinander setzt man sich auseinander und das sind schon sehr zeitintensive Themen. Also ein Fußball, so eine Fußballmannschaft besteht ja nicht aus zwei Spielern. Und ich glaube, dass das in erster Linie einfach extrem viel Spaß machen muss. Dann der Umgang mit Menschen. Das sind für mich einfach die elementaren Themen. Und das mache ich gerne. Und deswegen mache ich das Ganze. Und das zeichnet dann wahrscheinlich deiner Meinung nach auch so einen Trainer aus, dass er. Ja. neben dem Platz viel arbeitet und viel in Gespräche geht, viel kommuniziert? Ja, ich also für mich, für mich persönlich ist ähm, neben diesen ganzen Themen natürlich Fachkompetenz und so weiter, ähm, sind für mich die zwischenmenschlichen Themen äh, immens wichtig. Mhm. Weil für mich ist es einfach so, dass äh, das Fußballspielen und das Fußballtrainieren für mich ist ein Hobby, für mich ist eine Leidenschaft, für mich hängen keine ähm, finanziellen Themen an, diesem, an dieser Sache. Sondern für mich geht es egal, in welcher Liga, in, egal in welcher ja. Altersklasse, für mich geht es um den Spaß, es ist mein Hobby und das übe ich dann auch gerne mal maximal aus mit fünfmal die Woche Training, mhm. Bluespiel in Freiburg oder weiß der Kuckuck wo, das gehört dann dazu und das macht dann einfach Spaß und das ist die Erfüllung durch mein Hobby, was ich suche. Ja, 2018 hatte Jürgen Frey von der Stuttgarter Zeitung mal ein Spiel von euch beobachtet oder euch länger ja beobachtet für die Stuttgarter Zeitung und hat deine Spielphilosophie in einem Bericht über Normania Gmünd als dominant, mutig und mit viel Ballbesitz nach spielerischen Lösungen suchend beschrieben. Mhm. Hat er da deinen Charakter des Fußballspielens erfasst? Ja, absolut. Das hat er. Da haben wir uns auch ausgetauscht. Ich denke, man sieht es ja auch bei großen Mannschaften bei tollen Clubs, dass der Ballbesitz einfach Spaß macht, man muss Lösungen kreieren. Ich denke, gegen den Ball zu arbeiten ist ein Kollektivthema, wo, wo man relativ schnell vermitteln kann. Ich glaube, kompliziert wird es dann einfach auch mit Ball. Und darin liegt für mich einfach die Herausforderung, eine Spielphilosophie zu vermitteln, Überzahlspiel herzustellen, technisch taktische Lösungen zu finden, gemeinsam was zu erarbeiten. und ähm, ja, den Gegner einfach immer vor neue Herausforderungen zu stellen und, und äh, das Spiel flexibel zu gestalten. Ja, ich finde das sehr, sehr interessant und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Im also nicht nur, aber nicht nur der Gegner äh, muss sich immer auch vor neue Herausforderungen stellen, auch du ja. gibst dir da immer wieder neue Herausforderungen und neue Ziele. Ähm, bis letztes Jahr im Winter warst du bei Kmünd, dann ja. hattest du länger Pause, ja. Ähm, dann bist du hier wieder beim TSV in Erscheinung getreten. Mhm. Und dazu haben wir eine Fanfrage bekommen von Emil Juljewitsch. Und der hat gefragt, warum hast du dich ausgerechnet für den TSV entschieden und welches Potenzial siehst du im Verein? Warum habe ich mich für den TSV entschieden? Äh, grundsätzlich kenne ich äh, einige Spieler hier beim TSV. Ähm, der TSV ist eine äh, überregional spielende Mannschaft. Als ich im Winter aufgehört habe, äh, hat sich für mich natürlich schon auch die Frage gestellt, Wann geht es weiter? Wo geht es weiter? Ich war ganz glücklich, dass ich eine Pause hatte aufgrund der Corona-Situation. Dass man sich einfach auch um private, elementare wichtige Themen einfach kümmern kann. Mhm. In dieser ungewissen Zeit. Und irgendwann kam es dann aber doch wieder überein, dass man einfach wieder an den Ball daran möchte. Und der Micha Bachmann hat da das Gespräch gesucht. Dann hat man sich ausgetauscht. Und dann habe ich mir zwei Spiele angeschaut vom TSV in der Liga und habe Lust bekommen. Ja, habe Lust bekommen, ganz speziell die Situation, eine Mannschaft zu übernehmen, die in der Saison steht. Sechs Spieltage waren gespielt, mit dem Rücken an der Wand, mit einem sehr jungen Kader dennoch mit äh, meiner Meinung nach äh, hohem spielerischen Potenzial. Und diese Situation hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie die Situation äh, als Quereinsteiger beziehungsweise eine Mannschaft aus so einer Situation rauszuführen. Und das hat mich neugierig gemacht und äh, finde ich sehr, sehr interessant bis heute, äh, diesen Weg zu gehen. Und deswegen äh, habe ich mich dafür entschieden, mich dieser Aufgabe zu stellen und dann Feuer zu entfachen, eine Spielidee zu vermitteln und äh, was uns leider noch nicht gelungen ist, äh, zu Punkten zu kommen und dann diesen Klassenerhalt äh, zu erreichen. Ja, also Der Anfang war nicht einfach. Mhm. Äh, ich glaube, ein Punkt war es damals, ähm, wo du angefangen hast. Und dann hattest du so deine ersten Einheiten. Und wie hast du da so die Mannschaft, du hast sie ja schon beobachtet, ja. aber was hast du da so aus den ersten Trainingseinheiten mitgenommen? Die Mannschaft war vom ersten Tag an äh, vollgas dabei. Das hat man gemerkt, die Jungs äh, wollen Fußball spielen, die Jungs wollen äh, sich gegen diesen drohenden Abstieg auch stemmen. Und das hat man vom ersten Tag gemerkt. Und deswegen hat es auch sofort gefunkt und sofort Spaß gemacht. Auf dem Platz. Man hat auch in den Spielen einfach gemerkt, die Jungs wollen dieses, diesen Matchplan, diese Idee, die wir haben, auch umsetzen. Mhm. Leider ist natürlich die Situation auch findet auch im Bereich im Kopf statt. Und deswegen ist die Situation natürlich hochkompliziert. Und kleine, kleine Themen können natürlich zu großen Erschütterungen führen. Und damit haben wir uns letztendlich, müssen wir uns letztendlich auseinandersetzen, ob diese Corona-Pause jetzt gut oder schlecht ist, das weiß keiner. Aber grundsätzlich gewinnen wir dadurch jetzt einfach auch mal Zeit, die Mannschaft in anderen Bereichen zu entwickeln und wir verlieren da keine Zeit. Wir sind wirklich sehr gut unterwegs und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und auf jeden einzelnen Spieler, weil sie da wirklich überragend mitziehen. Zeit ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, den man als Trainer, glaube ich, auch gerne hat, wenn man so mitten in die Saison geschmissen wird, um einfach das Team besser kennenzulernen, um auch so ein bisschen mitzuarbeiten. Welchen Ansatz hast du da verfolgt oder verfolgst du immer noch jetzt mit der Mannschaft? Ja, als allererstes ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser jungen Mannschaft eine, eine gewisse Hierarchie äh, entwickeln, dass eine Hierarchie wächst. Das braucht Zeit, mhm. das geht nicht von heute auf morgen, das kannst du nicht bestimmen. In der Form oder Leute in eine Rolle zwingen. Beim TSV Weilendorf war, denke ich, in der Vergangenheit die Hierarchie klar gestellt. Und diese Veränderung wurde eingeläutet vor meiner Zeit. Und mit dieser Veränderung müssen wir heute umgehen. Und da steht jetzt eben eine ganz, ganz junge Mannschaft auf dem Platz und muss jetzt einfach lernen, mit dieser Situation auch umzugehen. Ähm, leider ist es äh, erfolgsorientiert, ja, es geht um Punkte, äh, obwohl wir wieder beim Thema Zeit sind. Viel Zeit haben wir nicht, äh, das ist uns klar, aber es bringt uns nichts, äh, uns da den Kopf in den Sand zu stecken, weil es muss einfach weitergehen wir müssen das Beste draus machen und daran äh, arbeiten wir, um den Jungs Selbstvertrauen zu geben, um den Jungs eine, eine Idee mitzugeben, wie wollen wir Fußball spielen, Selbstvertrauen, wir wollen versuchen, über Ballbesitz den Gegner auch äh, entsprechend ähm, zu bespielen, ja, damit wir selbst Selbstvertrauen bekommen. Mhm. Wir versuchen, die Fehler, die passieren, ähm, nicht als Negativbeispiel anzubringen, sondern versuchen, aus diesen Fehlern auch zu wachsen und positive Dinge zu ziehen. Und es ist auch nicht alles schlecht, ja, selbst wenn man jetzt in dieser Position ist. Es passieren sehr, sehr viele positive Dinge. Nur leider, wenn man eben in dieser Situation steckt und da können wir gerade eben ein Lied singen, dann laufen manchmal eben auch die kleinen Dinge gegen dich. Mhm. Und ähm, ich wünsche der Mannschaft nichts mehr als einfach mal ein Erfolgserlebnis. Ähm, weil ich denke, dass nach so einem Erfolgserlebnis sehr, sehr viel möglich ist. Ja. Also wie schätzt du die aktuelle Situation so ein, kurz vor ähm, mhm. dem Corona-Stop jetzt nochmal? Wie war da so der Spirit in der Mannschaft? Also wir waren, wir waren äh, tatsächlich in, in jedem Spiel eigentlich äh, ganz, ganz nah an Punkten dran ob dreifach oder einfach, ist mal dahingestellt. Aber wir haben uns definitiv in jedem Spiel wirklich ordentlich aus der Affäre gezogen. Leider ohne Punkte in der Form. Aber die Mannschaft hat sich auch nach den Spielen immer als Einheit präsentiert. Und wir haben die Köpfe sehr, sehr schnell wieder oben gehabt und haben dann auch wieder ganz konzentriert die, die darauffolgende Trainingswoche wieder gestartet. Und vor jedem Spiel sind wir davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und das äh, schätze ich sehr an der Mannschaft, dass sie da mitziehen, dass sie wirklich, man spürt es, mhm. und jedes Spiel äh, wieder auf Sieg spielen wollen. Und das, diesen Weg gehen wir auch weiter, da lassen wir uns auch nicht aus der Ruhe bringen, weil man kann immer bei Null anfangen wieder und, und versuchen, diesen Bock umzustoßen und, und darauf zielen wir hin. Ne? Und eines Tages wird es uns gelingen. Und ich bin überzeugt, dass, dann eine, eine, dass es ein Riesenfeuer entfachen kann. Ja. Ist die Situation jetzt spannender für dich, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich steige irgendwo einen Tabellenplatz fünf, vielleicht geht es noch zwei Tabellenplätze höher irgendwie die Saison, also wo alles relativ nach Plan läuft. ja. Das ist ja jetzt auch eine außergewöhnlichere Situation, glaube ich, für dich. Absolut richtig, diese Situation ist extrem speziell. Ich sehe das Ganze aber wirklich als eine extreme Herausforderung, tolle Herausforderung, wo man sich auch viele, viele Gedanken darüber macht. Für mich ist hier noch nichts abgeschrieben. Natürlich ist man diese Entscheidung, wie lange geht eine Saison, wie viele Spiele darf man noch spielen, das, das weiß halt keiner, das kann dir mhm. keiner beantworten. Na, sicherlich sind wir Realist genug und wissen, wenn die Hälfte der Saison gespielt ist und ein Quotient gezogen wird, natürlich wissen wir, dass wir dann extrem schlechte Karten haben. Und das wird dann wahrscheinlich halt einfach so sein, dass es dann nichts wird. Aber angenommen, wir, wir dürfen eben die Saison zu Ende spielen, dann haben wir noch 28 Spieltage und 28 Spieltage entspricht nahezu aufgrund der, der, der, der großen Liga, entspricht nahezu ja, eine Dreiviertelsaison. Ja. Mhm. Und da sind genügend Punkte noch zu vergeben, wo wir uns dann einfach auch ausrechnen, wenn wir die spielen dürfen, haben wir eine realistische Chance, um, um diesen Rückstand einfach noch einzuholen. Das heißt, der Plan der Mannschaft jetzt für, ich glaube mal, jetzt gibt es nichts mehr vor der Wintersaison, dann für nach der Wintersaison, fürs Frühjahr 2021 ist dann... Weiterkämpfen, weitermachen und sich ja. noch nicht sicher sein, dass man abgestiegen ist, oder? Man muss abwarten, ob wir jetzt noch im Dezember drei Spiele spielen dürfen ähm, oder dann eben nicht. Mhm. Ähm, wir nehmen es, wie es kommt. Wir gehen auch mal die Vorbereitungsplanung an und, und, und terminieren die Spiele. Ob es dann eine Vorbereitung über zwei Wochen nur gibt oder über fünf Wochen, wann die Saison dann tat, die Rückrunde tatsächlich starten wird, steht alles in den Sternen. Wir werden bereit sein, wir werden fit sein, wir werden alles reinhauen, was wir haben, um entsprechend zu den Punkten zu kommen, die uns dann nachher über den Strich letztendlich stellen werden. Vielen Dank, also ich höre da sehr viel Zuversicht raus, mhm. sehr viel Motivation, sehr viel Ehrgeiz. Und ich glaube, das ist nicht nur bei dir so, sondern du sprichst da auch für die ganze Mannschaft. Mhm. Und da freuen wir uns dann drauf, wenn es hoffentlich irgendwann mal wieder weitergeht. Vielen Dank, mhm. Holger, Holger, drauf. Schön, sehr dass sehr du gerne. da warst. Danke dann. Und dann hoffe ich, drücke ich die Daumen, dass es bald wieder weitergeht. Vielen Dank auch an euch alle fürs Zuschauen. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, nochmal an Holger vielleicht oder auch an jemand anderen, lasst es uns doch gerne wissen. Wir reichen dann die Antworten nach oder wir schauen dann nach unseren neuen Interviewpartnern. Nächste Woche Samstag geht es wieder weiter mit dem Team Talk. Bis dahin kommt gut durch die Corona-Zeit. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.